Giovanni! Giovanni, kannst du mir vielleicht einen neuen Saft bringen? Nimm doch mal neun, Giovanni! Ah, Giovanni, da bist du ja. Dankeschön, Giovanni. Du kannst dich zurückziehen. Giovanni! Bitte noch eine Nummer 9. Giovanni! Eine große Nummer 9. Giovanni! Eine Nummer 6 mit Extraschuss. Giovanni! Eine Nummer 7, zwei Nummer 45er, einer mit Strohhalm. Giovanni! Giovanni! Die große Flasche. Giovanni? Giovanni! Hm. Anscheinend ist ihm der Saft ausgegangen.